Das wäre ein Pilsener. Oh um Gott, das will endlich wieder ein Frisader ey. Frischer Pilzknuss, nach allen Regeln der Brautkunst. mit goldgelber Farbe, weichem Charakter und dezentem Hopfengeschmack. Seit 1436 sitzen wir auf höchste Qualität und brauchen mit Leidenschaft für sie diesen unverwechselbaren Geschmack. Schmeckt halt einfach wirklich geil. Oder? Ja, muss man so sagen. Ja. Und jetzt, spätestens jetzt, musst du eigentlich bereuen, dass du Dip zehn 10 Punkte geben wolltest. Ja, gut, das gebe ich zu, ja.